So langsam naht die Vorweihnachtszeit in der Region. Das ist auch die Zeit von Manfred Schwag. Als kleiner Bub fand er, heimatlos und vertrieben aus Ostpreußen, Unterkunft bei Pflegeeltern in Litauen. Mittlerweile lebt Schwag in Aresing und gründete vor 20 Jahren den Verein Kinderhilfe Litauen. Weil wir dort so viel Gutes erfahren haben, als fremde Kinder, als deutsche Kinder bei litauischen Familien, die wirklich alles für uns getan haben. Seit letztem Montag ist Schwag wieder an Schulen und Kindergärten im Schrobenhausener Land unterwegs, um Weihnachtspakete einzusammeln. Die Kinder sind mit Feuereifer dabei, so wie hier in Hohenwart. Ich habe ein Spielflugzeug eingepackt, weil ich, weil ich das nicht mehr gebraucht habe. Schulsachen, Stifte... Ein paar Malblöcke und einen Adventskalender. Kuscheltiere, Hefte, Scheren. Ich habe einen Bleistift, ein Kuscheltier. Das sind äh, Automodelle für Kinder und äh, ich wollte das machen, weil ich bin aus, äh, auch aus Lüttum. Ich wollte mithelfen. Rund 2000 Geschenke kommen so jedes Mal zusammen. Viele unterstützen das Projekt schon seit Jahren. Es sind ja nur kleine Beträge, die in die Tüten kommen, aber für die Kinder, die das geben, ist es vom, teilweise vom Taschengeld abgegeben, viel Geld. Also, mir und meinen Kindern ist es wichtig zu teilen. Also, anderen, sage ich mal, die weniger haben als wie wir, eben was abzugeben. Den Kindern, dass sie helfen und auch lernen, dass es eben andere nicht so gut geht, von ihren Spielsachen was abzugeben. Und es ist eigentlich auch der Sinn dahinter, nicht nur was zu kaufen und ins Päckchen reinzutun, sondern auch von den eigenen Kuscheltieren, zum Beispiel Malstiften was mit herzugeben, dann mit Lebkuchen und Schokolade. Die Kleinsten haben ja erst kürzlich alles über St. Martin gelernt. Teilen ist für die Kindergartenkids deshalb selbstverständlich. Ich habe einen Kalender rein, Autos. Ich habe ein Malheft. Also so Tierkekse. Dann habe ich noch Mahlstifte und Malblock, Dann habe ich noch ein Auto. Ich habe ein Hasihuckkeit. und Süßigkeiten. Nächste Station, eine Lagerhalle in Schrobenhausen. Geschenke sortieren heißt es nun. Die werden hierher gebracht, dann stellen wir sie alle hier in diesem Raum um. Dann äh, nehmen wir die Tüten, packen sie in lauter gleiche Kartons, damit äh, kein äh, Leerraum entsteht in den Lastwägen. Das sind jetzt zwei Wochen, an denen wir fast jeden Vormittag hier sind. Am 10. Dezember startet sie dann die fast dreieinhalbtausend Kilometer lange Tour von Manfred Schwag. Mit dem BRK-Laster werden Geschenke, Hilfswaren und Nahrungsmittel nach Litauen gebracht. Wir fangen mit der Dorfschule in Scheiswahr an. Das ist die Dorfschule, in, in die wir gegangen sind. Fünf Jahre in die Schule gegangen sind. Dann kommt das Kinderheim in Kaunas. Dann fahren wir weiter nach Kleipeda. Das ist äh, das frühere Memel an der Ostsee, eine Kinderklinik, ein Kindergarten und als Neuestes auch ein Altenpflegeheim, die von uns mit, mit Geschenken gedacht werden. Alles findet so im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier statt, in allen Einrichtungen. Und es ist immer ein wunderbares Erlebnis. 20 Jahre Kinderhilfe Litauen. Mit dieser Vorfreude auf die Vorweihnachtszeit verabschieden wir uns für heute aus dem Studio Schrobenhausener Land. <Sie> <Musik>